johai und willkommen mein name ist ist ai und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. ja ja in der letzten Folge haben wir noch das restliche bisschen an Nebenquest erledigt und zwar in Form von bösewichte wiederbelebt und die bekämpft weil warum nicht wegen deren seelenabzeichen und ja wir sind jetzt hier fertig und wir gehen jetzt hier rein und hoffentlich ist dann alles erledigt und wir können dann weiter zur nächsten saga hi opa von dir habe ich noch kein seelenabzeichen äh, lass mich sie angreifen, ist so wirklich mit der Geschichte fortfahren. Deine Gruppe wird aufgelöst. Ja, ja darauf fährt er voll ab. So, ja, und irgendjemand ist aufgelöst. Ich weiß nicht wer. So, damit sind wir jetzt in der. Eigentlich sind wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, was die nächste mini saga eigentlich hier so zu zählt. Ich nehme an, das ist schon die nächste Saga, ne? Oder ist es so, weiß ich nicht, so kleine Epilog in der letzten Saga? Aber nee, ich glaube, das ist schon. Also ja. Songo Kua, Ima ja, da tschiunua, nächsten Saga. Ja, gehört nächsten Saga dann. Oh, schön mal der cyborg terror beginnt meine absolute lieblingssager ja das sieht つの vernünftig wieder aus. Ah, 別に賢明に Sasuga da. Hier komm! Kita zu. Ah, da. Ich ma, da. da. Ich ma, da. Ma, ma, スカウターで探られよう Oh, 歩いて近づくん alles klar. Was? ich finde das so gut, dass auch jeder hier mit seinen Klamotten rumläuft. Was denen zu diesem Zeitpunkt an hat, ne? Die Charaktere sind alle genauso aus wie zu diesem Zeitpunkt in der Story. finde ich so gut. Ja, ähm ich habe so ein Lied bekommen, das ist alles groß geschrieben und hat einen sehr japanischen Namen. Da sind meistens Lieder, die auch in der Serie vorkamen. Ja, hier ja, all diese Lieder, die so richtig fett geschrieben sind, da kann man sogar Hinweise nachgucken. Ein Kampf, der aus Spannung, Furcht angesichts eines mächtigen Feindes vermittelt. Äh, hier eine Bitte, Kampf, der verwendet ernstes Stück, ein fröhliches und komisches Szenen, verwendetes Stück. So, weiß das hier? Ah, ein klassisches Thema, das im Angesicht scheinbar unglaublich schlechter schon zum Einsatz kommt. Also immer, wenn die ja so groß geschrieben sind, dann sind dann immer so Lieder von der Serie. Da finde ich nicht schlecht. Ein Orchesterarrangement von Charlie den ersten Titel Musik von Dragon Ball Z. Ich finde das so gut. Ne? Ich liebe das Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? <lacht> so na ja wir haben alle unsere und die beiden haben gar nichts ja. Ja, ja, zu dieser zeitpunkt sah wohl mal echt am bescheuert aus also <lacht> mein Bulma hat ja dauernd irgendwie, Sie ja wirklich jeden Saga vollkommen anders aus und hier sah die mit den Locken, das sah richtig bescheuert aus. Ja warum ne? Ja wir sind halt stärker ne. Mein anderthalb Jahr. So habe ich hier mit denen geredet. ne da wieder. Ganz gechillt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir auf so eine Wiese waren. Dass die auf so eine Wiese waren. Aber ja, ist ja egal. Oh, ich bin so froh, ne? Allein schon Mecca-Freezer zu sehen, das ist so selten in Dragon Ball Z-Spielen. Freezer's Vater, King Cold. Wo oh, ein bisschen weird denn? Ja, und King Cole sieht man auch nicht sehr oft. So. Währenddessen. Die geheimnisvolle Retter aus der Zukunft. Spoiler. So. Ja, die sind tot.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 ich Kuro, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst Ich auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst du auf Kamiede? Kusamalabuka, stehst nicht es war und wir spielen ich natürlich geheimnisvolles kind da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert welche chance haben zu spielen er ist ja nur zu einer sehr begrenzten zeit im spiel also in der serie verfügbar hat man du jetzt gerade sechs balken oder habe ich ja. Brandattacke. Zeche, oh Nein, lass mich zu meiner Dings. Ich kann gar nicht. Oh Gott. Komm, bitte. So ausdruck gewinnen war eigentlich nicht, aber was soll's? Wie gesagt, ich bin nur froh, hat schon Mecker freezer überhaupt in dem Spiel haben nicht gesagt. Mecha Freezer kommt so selten in den Videospielen vorne. Einzige, was ich mich jetzt nur erinnern könnte, wäre jetzt hier Dings gott jetzt. budokai 3 damals da konnte man sich in dem verwandeln. Das hat letzte, was mehr wo er kann wir auch in den Sport in Xenoverse bestimmen ne kommt fast jeder tag vor aber ich weiß es nicht jedenfalls wir haben Freezer platt gemacht Mecker Freezer erstmal schön die Haare machen Und da war es mit wieder und das war's mit King Gold ja der will er war keins kampfwürdig na ja schade egal okay king Gold. 怒ってんだ。言ってみるしかある<笑> okay. Hm. Super じゃ überhaupt hier? Das ist し überhaupt ganz ehrlich。Also, ist auf unsere Seite. Bitte bringen uns nicht um. Batman. Geht das Batman? Confirm.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 Ja, wir wissen ja schon, wer der Typ ist allein schon vom Titel. Ja, ich meine, wenn man die Serie nicht geguckt er wäre ganz schön spoilerisch irgendwie, oder? Aber ich weiß, nicht, wie früher die Folgen immer so, wie früher die Folgen immer gemacht haben, ob die auch voll die Spoiler immer im Titel gepackt haben. Keine Ahnung. Premium goldene gazellefleisch Fleisch. Was? Das klingt sehr, oder ist auch noch hallo? Wo bin ich überhaupt hier auf der Karte? Mitte des Kontinents, weil das ein ganz anderes Gebiet hier war. Sehr random. hier Irgendwie Oh hallo, viel ausfahren und hat jetzt sechs der Dragon Balls. Allerdings zeigt das Drachenradar nichts an, wo sich der letzte befindet. Auf ihm begibt er sich zur Wasser Baba, um sie zu fragen. Die Kristallkugel zeigt ein Auto, in dem sich das die Pilat trufe befindet, die einen spezielle Kiste mit den letzten Dragon Ball dabei hat. Wieder voll von Gokus Schwäche seinen Schweif aus, um die Dragon Ball zu stehen. Doch war dieser bereits entfernt. So, hier war goldene Gazelle. Wo ist denn der goldene Gazelle? Das klang jetzt sehr, das hat mich jetzt sehr scharf gemacht. Was ist das hier? Das hat blaues. Sag mir doch jetzt nicht was von goldenen Gazellen und, und... dann sagt einfach, und dann habt ihr keine goldenen Gazellen. Komm schon. Ja dann gehen wir zurück zu zur Story. Ah, ja ich kann es wieder fliegen. ja müssen ja, ja nicht mal verstecken. weil also dann verstehe ich jetzt recht nicht, warum wir hier nicht irgendwie so ein... Dings gebracht haben wir, warum wir nicht hier in Dings sind. So wie in der Sahaja Jin-Saga in so einem Gebirge. Weil... Das hat irgendwie nicht hier so stattgefunden. Er findet ein T-Shirt. <lacht> Witzig.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 ja ich weiß ich bin schon wieder hier am side tracken aber so wo ist das Ding ich habe ja gerade so einen gelben Drachen gesehen den habe ich noch nicht erledigt ja neue tier was man fängt oder tötet und so wird immer in diese Enzyklopädie reingepackt. Und jetzt das Ding irgendwie rot oder will ich mir nur ein? War noch ein gelber irgendwo. Da war nur Licht. Ich glaube, da war nur Licht, egal. Weiter mit der Story. Hi. Warum guckst du so auf meinen Arm? Also, ich habe einfach laut geschrien und meine Haare schnell blond gefärbt. Wäre ein bisschen krass, wenn er jetzt erzählen würde. Ja, das ist mir passiert, als du äh. so So <lacht> Drei Stunden später. So, <lacht> so, <lacht> Landung. Aber hat er auch die jahrdrahtklamotten an. Ja. <lacht> Für diese eine Szene. <lacht> この全然お、全然 und wir spielen wieder Son Goku. Die Transformation Super Saiyan ist jetzt für Son Goku verfügbar. wenn wir ein, wir haben schon sehr lange nicht mehr Son Goku gesteuert in dem Spiel, das Cakrad heißt, und ich sollte vielleicht mal seine Attacken hochleveln, weil Jetzt habe ich der einzige von dem ich noch nichts hier. Ab ne? wollte doch immer, wenn ich hier so ein bisschen weiter. Okay, ich werde meine ganzen passiven Dinger hier holen. Ein Kampf mit höherer Stärke. Okay, Ich könnte meine Unterstützungscharaktere ja mal benötigen mit übertreißen können. Ja, natürlich hat er für diese eine Szene seine Jadrat-Klamotten an. Kaioken, wahrscheinlich nie einsetzen werde. Super Saiyajin. Den langsamen Verlust von Ki im Verlauf des Kampfes, alles klar. Damit kann ich leben, solange kein KP runtergeht. Aber er folgt mich nicht. Aber okay. Ja, ich fand die ja Klamotten von goko die sah noch gut aus. Ich glaube, fast jeder irgendwie hasst sie, aber finde, die sehen noch voll stylisch aus. Da, oh, ich habe nicht genug. Ugh. Ich muss so bunte Kugeln sammeln. Na, dann noch. Nein, falscher Knopf. Mal ausrüsten. Ich habe so eine Vermutung, nämlich äh, eine Unterstützungsanzeige. Ich glaube, das wird irgendwie nicht so oft passieren. Ne? So, das hier so super. Sei ich habe halt irgendwie entfernen. Hm, die Wert um 20 Prozent, die Wert um 50 Prozent. Ja, ja trotzdem gelenkt das ja oder super kam ja äh, weiß nicht und denke da ja, mal an, die direkt in die opfer fährt hm, ob sich der Angriff irgendwann mal ändert Okay, gut. Ja, ist okay so. Das war, Leute. Ich weiß, ich bin seit langer Zeit nicht mehr da, aber ich muss mal kurz mit diesen kompletten Unbekannten hier reden. Okay. 先にあいつの話を聞いてみ ja, Komm schon, Best Buddy. Warum nicht? Was war Du kannst dich. Doch im Kampf gegen Frieda schon automatisch dahin hm? also, Haare sind gelb. Deine auch. Wirklich? Ich, bitte, bitte, bitte sehr simpel, er stellt keine Fragen, einfach nur, ja, ist klar. Jetzt ist er mysteriöser Jugendlicher, kein geheimnisvolles Kind mehr, er ist aufgelöst. Habe ich schon gefragt. Ich habe mir schon gedacht, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Ja, wir sehen so awesome aus dem ne? aus ich habe so das gefühl die ganzen story kämpfe wo man wahrscheinlich sowieso in bestimmten verbandungen sein wird tun diesen ganzen nebeneffekt hier irgendwie irgendwie ausschalten oder also wir werden wir tun jetzt ja kein kiefer verlieren offensichtlich also ist das doch gar nicht mal so schlimm ne? wenn wir jetzt irgendwie super sind, sind wir verlieren ja gar keine key ja ich tu es überzeugen keine kie angriffe und so einsetzen obwohl jetzt, jetzt auch nicht ein und so, ja. da hab ich habe genug es gibt ja viele story kämpfe wo charaktere in super sagen und so verwandelt sind äh, verwandelt sind also die Mann, da tun ihren nachteil halt irgendwie so einfach eliminieren ne? also boom. Sagt, doch nicht schlecht wir sind nicht überlevelt obwohl wir ja die ganzen dem zum hochwort ja auch mitgelevelt auf screen ne? Genommen. Okay. Weil er jetzt benommen war, okay. Ja. あなたに Nabaeva, Trunks. Aso koniert Kind, Trunks. Irgendwie nicht. bin Ich Ich bin Ich bin Ich bin Immer 3 年後 5月 12. Mai 10 時頃 morgens, 9 der Insel in der Nähe 宇宙人なんか Miyako, wo wir und keiner, kein Amerikaner kennt den oder den Namen Red Army, weil damals irgendwie keiner Dragon Ball geguckt hat. Im Gegensatz zu Deutschland, wo Dragon Ball erst nach Dragon Ball Z, äh, vor Dragon Ball Z kam. Weil in der Amerika ist irgendwie anders gelaufen, glaube ich, oder war nicht so bekannt oder keine Ahnung. Ja, das あなたがその昔叩き潰したらしいですが。や、ゴルト yeah, 少なくともドクター Gero の狙いはそうだったと思い 2人 の人造人間 ってよ。お、20年3年後の戦いであそこにいる 4 Jahren, als wie Sie auch kennenlernen, piccolo Dragon ball die Leben der Welt verletzten, die Zukunft ist. Sie sind sehr stark. stark, うらうらもうやられ Seid ihr mit uns zusammen? Ich bin nicht mehr in der Lage, zu kämpfen. Ich kann sie nicht besiegen. Ich kann sie nicht besiegen. Ich kann sie nicht always go ahead. Das war echt! glaube ich urano ja. ja, stinker. da Hi, Jock! du saki time <lacht> Wenn ich die deutsche Synchro <lacht> zitieren darf. <lacht> Ach du Scheiße. bäume ist deine Mutter. <lacht> <Na>, Picolus Reaktion. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich wollte schon sagen wenn rechter das war irgendwie Tauser, <lacht> かなりの時間 oh hey. Schön. SS. Kein Problem. Mit Menge Zeugs. Okay. Ehto, Oh, と出来が違うの auch oh, wir Auto fahren bin <lacht> der Serie. <lacht> in amerika haben die ja noch falsch übersetzt androids heißen ja in der englischen version aber den namen cyborg gibt es ja auch im englischen und ich was ich was mich jetzt interessieren würde weil jetzt der unterschied zwischen androids und cyborgs weil Androids scheint ja irgendwie falsch zu sein übersetzt. Also Cyborg ist ja der richtige Name für die für die Cyborgs halt, ne? Und ja, was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen Android und Cyborg? habe ich mich schon immer gewundert. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Klackarottum! Ich sage mal, dass So, so, ich bin nicht so gut, dass Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich ja, du hast nicht die Tatakae. Die Tatra, die Schikarawanei, die Fuschina, so kann ich dann einsetzen auf der Karte? Also auf der Weltkarte, was weiß ich, Free Roaming. Okay. Also, ja, ist trotzdem ein bisschen knapp, ne? Wir ja schon einen Tag vorher eingehen oder so, weil also nicht Minen platzieren was weiß ich. Super Sayajin <laughs> オラみんな<笑> 3年 Machen halb lang Piccolo im Gegensatz zu dir. Habe ich eine Familie? Ich habe auch einen Sohn, nennt sich Songo. Was das klingt da genauso wie der Name meines uns? Ja, warum trainieren die alle nicht mit Son Goku? Das wird denen noch viel besser helfen. Die will noch viel stärker werden. Ja, obwohl man die einzige mit dem Hirn im Kopf. <lacht> was los に今 traut sich nicht. Die Oh, Picolo deswegen bist du nie stärker oder was? Nur hilfs. So ähm, kann ich meine Gruppe überhaupt ändern jetzt. Das ist hat jetzt wesentlich seinen bescheuerten Haarschnitt jetzt weg. Jetzt wieder vernünftige Haare. Oder sind wieder so Türme? Manchmal kalt treffe ich natürlich nicht, ist klar. Ich wette, da ist so eine Kugel. Ich wusste es. Immer in diesen an Diese kohlen sollte ich wahrscheinlich oft gegen alle wieder einsammeln, Aber ups. mir ein. eigentlich auch voll dem ich kann auch viel schneller Was? dieser Raumschiffe warum ich hoffe nur ich finde jetzt auf den ersten Blick irgendwie so so keine Ahnung so Erinnerungsdinger ich glaube Baba wenn man die bezahlt die kann einen irgendwie sagen wo die Dinger sind also sind also diese erinnerungs keine ahnung stücke oder was plötzlich ich wie hat genannt wurde weiß nicht ob es irgendwas bringt die dinge kaputt zu machen aber ich werde es trotzdem machen ich liebe diese rundungen Jetzt nichts ehrlich oder okay, genug erkundet, nämlich an. So, meine Frage ist: jetzt ähm, Ja, hier gibt es noch einige Quests, war ja klar, äh, und da kann ich sogar nur jetzt machen. Meister Kaios Planet Gebiet, westlicher Bereich, ganz Meister Kaios. Mitte des reich wurde freigeschaltet. Meister Kaus Planetgebiet wurde freigeschaltet. Äh. reich abseits der Erde. Ja, gehen wir mal dahin. Wenn wir schon können, ne? dann können wir. Und ha, guck mal. ist zurück auf der Erde und der mysteriöse junge Mann möchte allein mit ihm reden. Er stellt sich als Trunks vor und erklärt, dass er aus der Zukunft kommt, eine tödliche Gefahr, irgendwas. oder oh, ist cool. Oh, ist so cool. Hallo Bananas oder Bubbles. Ja, Bubbles, ja. Hey Bubbles, du läufst so. Oh, oh, oh, oh. Oh, du wirkst bedrückt. Bananenblus. Bitte was? piraten. Meister Kaios Haus, der Bubbles. Also, okay, wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich bitte wissen. Oh, ah. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit der los ist. So, ich bin froh, dass du hier bist. Ich glaube, Bubbles hat vielleicht Hunger. Könntest du ihm vielleicht was Obst besorgen? Ja, verstehe, du hast Hunger, Bubbles. Oh, ah. Ach, er hat das ganze Obst auf diesen Planeten verschlungen. Jetzt ist er deprimiert, dass es nichts mehr gibt. Wir sorgen ihm welches was für Obst soll ich, äh, soll ich ihm bringen? Bubbles frisst nur das beste Obst, er ist ein Feinschmecker, genau wie ich. Wirklich, aber dein Essen ist doch gar nicht so gut. Wie kannst ja. du es wagen? Wenn du denkst, dass du so viel über Essen weißt, weiß es, bring mir was Leckeres. Okay, ich bringe Bubbles Obst und ja eins von Chichis Fertig gerichten Die sind lecker. Hm, und willen hoffe ich, das stimmt. Also was für Obst soll ich Bubbles bringen? Hm, mal sehen. du musst den kosmische Bananen bringen. Das ist der süßeste Obst in der ganzen Galaxis. Verstanden. Ich besorge sie. Halte durch, Babbels. Schon bald schlimmst du süßes Obst. Oh, oh, ah, ah. Hey, yo. Moment, dieses Obst habe ich noch nie gesehen oder davon gehört. Finde ich es auf der Erde? Das sollte möglich sein. Ich habe gehört, dass die Samen vor langer Zeit zur Erde gebracht wurden. Was war ein Zufall. Hm, ich frage mich, wo ich sie finden kann. Hey, ich wette, Bulma weiß es. Halte durch, Babbels. Ich besorge dir dein Obst oh oh, A das ist praktisch. Von natürlicher Gefahr zu warnen, die in drei Jahren auftauchen wird. Alles klar. Was geht, Wulma? Ach hallo, so wie geht's? Ich überhaupt mich gefragt habe, kommst du auf einmal her? Ich muss dich was fragen. Mitten aus nichts erklärt wohl die Situation mit den kosmischen Bananen. Hm, ich glaube, ich weiß, wo du welche findest. Wirklich, aber die Früchte wachsen nur tief im in Inneren des Dschungels, weshalb sie sehr teuer sind. Für wen willst du sie doch mal? Bubbles, Bubbles, Meister Kaios Haustier. Moment mal, du gibst ausgefallenes Obst einem Tier. Meister Kai meint, er frisst nichts anderes. Glaube ich, Master Kai nervt er manchmal echt. Hey, jetzt habe ich gehört. Songoko. Also jetzt mal die ganze zeit belauscht Meister Kayo? also wo wie viel werden mich diese früchte denn kosten hm, leben fühlen sie nicht immer aber wenn es dann kostet etwa zehn millionen Seni. so teuer also was willst du tun Meister Kayo? hast du zehn millionen Seni? Hä, meister ausgehen jetzt die alte kalte schulter sein dann, dann gehe ich eben in den dschungel und hole sie selbst kannst du mir zeigen wo es lang geht Bulma? Seid immer auf der Jagd, auf führt euch euer eigenes Essen. Wollt ihr nicht so abwechslung mal Geld verdienen und euch etwas kaufen? Der Standard der kosmischen Namen auf deiner Karte markiert. Alles klar. Uh. sauber ist im süßen. Songoku und Bohmer setzen die Suche nach den Dragon Balls fort. Die beiden bringen die betrügerische Gestaltwand da, dazu, sich ihn anzuschießen. Er weist sich jedoch als recht wankelmütig. Um da zum Dableiben zu bewegen, bietet wohl ihm Süßigkeiten an, die Yolong nur allzu gern probiert. Allerdings handelt es sich dabei um Spezialbonbons, sagt man. Ferkel übergebt sich der unglückliche Esser dieser Bonbons, wo man nutzt die Wirkung, die einen Monat lang anhält, um mal lang daran zu erinnern, überhaupt ans Weglaufen zu denken. Oh. Hätte vielleicht warten sollen, als ich die ganzen Dinge eingesammelt hätte. Son gibt gibt immer zu so einen Kommentar. Ja, was soll's. Oh, oh noch was. Äh, Kapselkrise. Bulma ist wütend auf ihrem Schuh. Sie beschließt, gemeinsam mit zonko nach dem Dragon Ball zu suchen und verlässt das Haus. Bevor sie geht, will sie schnell noch die Kapsel mitnehmen, die das für das Unterwasser-Erkundung benötigte U-Boot enthält gehört die Kapsel, die sie in die Hände bekommt, ihrem Vater Dr. Briefs. Wollen wir schauen, nach was in der Kapsel ist und findet Dr. Briefs wertvollste Magazine? Boah. Entweder bist du sehr unschuldig oder sehr dämlich. Vielleicht von beides so ein bisschen. ich bekomme ja gegenstände noch also weiß ich nicht vielleicht kann ich einige dinge nur mit son goku einsammeln müssen hier noch irgendwas ist hier noch oh, hi ich habe eine Schmuddelmagazine gefunden warum sind da nackte leute ja ah, so also kurz zeit okay was ist los ich habe gerade ich wurde gerade von der idee für eine neue maschine wie vom blitz getroffen das wurde ist nur dass mir die Materialien fehlen um sie zu bauen eine maschine was sind für eine? kann die 0, nichts essen breiten nein nein die macht klack wenn sie sich bewegt wzz klack keine ahnung was das bedeuten soll nicht so nicht also angetrieben wird sie von einem hydraulischen system das wow, wow, wow ich will ja keine <lacht> Physikvorlesung erhalten ich muss nur wissen was du vor hast eine komplizierte maschine zu bauen naja die konstruktion wird recht simpel sein aber ich brauche ein paar spezielle materialien um sie zu verstärken Jetzt, ich ja, zu Material für mich besorgen, es soll ein Schaden nicht sein. Boom. Ja, ich hoffe, ich habe die schon entspannt. Genie, na klar, das kann ich wohl tun. Danke, okay, ich dir was ich brauche: Folgendes Tonkopf, Robo, Zahnrad, Den sieht und Silbererz. Das sollte alles sein, aber das, denn sieht könnte Probleme machen. Das liegt nirgendwo einfach rum. Das ist ein ganz besonderes Mineral. Das findest du nur, wenn du große Felsen zerstörst. Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen. Hm, kein Problem. Los, auf geht's. Und jetzt witzig finde ich alles schon nette. Okay. Silber jetzt habe ich schon den See, Totenkopf, Zahnrad. Da muss ich irgendwie dran kommen Part schon wieder sehr lang aber ich würde sagen ich bin dem Part und dann in der nächsten Folge werden wir uns dann auf die Suche machen nach nach all den Sachen nach den Quests und keine Ahnung mal schauen ich möchte mal nach Gottes versteckt vielleicht sind da jetzt da in der für so ein Gefühl, einige Änderungen tauchen nur auf, wenn ich zum Goku steuer oder wenn ich eine bestimmte sage erreiche. Ne? kann auch sein, weiß ich nicht. Hm. Hi. Ja, der sieht schon, was ist passiert. Ich wusste es, ich wusste es. da habe ich auch noch einen sehen. Son Goku Kraft. Son Goku und an treffen erneut beim Kampfsport Weltturnier aufeinander. Son -Goku gibt zu, über ans Entwicklung erstaunt zu sein und sieht äh, danach seine Schuhe und sein Teil, ein Teil seiner Kleidung aus. Tenshinhan stellt fassungslos fest, dass sie von Son -Goku abgelegte Kleidung insgesamt mehr als 100 Kilo wiegt. Also erkennt, dass Son Goku die ganze Zeit über in Kleidung mit Gewichten gekämpft hat, lacht Tenshinan vor Begeisterung auf, da er sich auf seinen vielversprechenden Kampf freut. Oh, hm? ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird das, glaube ich, nicht mehr viel bringen, mit 100 Kilo Gegend zu laufen. Weg zum Wächter. Son Goku kann Dämonenkönig Piccolo im Kampf besiegen. Scheinungs ist aber immer noch fort. Krillin und die anderen vom dämonkönig getöteten personen zurück zu muss zuerst wieder erwecken es gibt begibt sich zu gott dem Erschaffer der dragon balls in der hoffnung dass er etwas tun kann gott wohnt weit oberhalb des meister turms und trifft nur diejenigen die eine erlaubnis vom meister erhalten erhalten und seine glocke mitbringen der glocke in der hand nutzt und goku den kraftstaub um das Versteck von gott zu erreichen das jede andere glocke das Ist klar, ich muss ja ein kleiner Besuch hier würde viel hier finde vorbei an Mr. Probo nachdem er erlaubt vom Meister quitt erhalten hatte, begibt sich Zongoku zum Gokus zum Versteck von Gott. Als er eintrifft, grüßt ihn jedoch nicht Gott, sondern dessen Diener Mr. Popo. Mr. Probo teilt zum Goku mit, dass ihn dass er ihm erlaubt Gott zu sehen, wenn er ihn im Kampf besiegen kann. Songoko nimmt die Ausforderung dank an. Er kennt jedoch schnell, dass Mr. Popo eine Nummer zu groß für ihn ist. Sangoku hört, dass Gott wesentlich stärker als Mr. Popo ist. Er freut darüber, dass er viel stärkere Personen als ihn gibt. Bittet er darum, trainiert zu werden. das ist ja noch irgendwas. So, irgendwas noch hier? Nein. Okay. Jetzt sagen, wir, wir gehen dann noch zum Quittenturm. Ja. Das ist auch noch ein sehr kleiner Bereich. Und dann, wenn wir den Part, eine Stunde, das ist schon viel zu viel. Viel zu viel. Das sind jetzt fünf Stunden, die ich heute, glaube ich, aufgenommen habe. Ich wusste jetzt irgendwas. Schwer zu finden, Heilige Wasser um den gefährlichen Antäter Tau bei zu besiegen, steigt zum den Meister Quitte Turm hinauf. Von dem behauptet wird, dass noch niemand je seine Spitze gesehen hat. Dabei befindet sich angeblich das Heilige Wasser, das die Kraft derjenigen, die es trinkt, enorm erhöht. Um Zugang zum Heiligen Wasser zu erhalten, muss er jedoch zuerst einen katzenartigen Einsiedler Meister Quitte vorbei. Bei dem Versuch, dem flinken Meister Quitte zu besiegen, hat zum unbemerkt trainiert und ist stärker geworden. richtig das training an sich war das wasser irgendwie so was gut ich glaube gut jetzt hier so ein paar sachen einschalten wenn ich will am liebsten noch weiter spielen aber Schon so lange jetzt, also ja, ich jetzt erstmal gut, aber ich würde sagen, ich beende Part hier in der nächsten Folge. Können wir uns dann weiterhin neben Quest hier widmen und vielleicht noch so ein paar Erinnerungen finden? Mal schauen, vielleicht von den Dragon Balls irgendwann wünschen. Die werde ich auf jeden Fall aufs screen noch mal suchen. Den Fall hat wie immer irgendwann mal brauchen und ja, in dem Sinne sage ich dann schön fürs Zuschauen. Ich, hoffe, ich habe euch an der Part fallen. Wenn ein Tennis doch bitte ein Like, ein Abo, oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ha.